Ja, heutzutage ist es irgendwie normal geworden, dass man sich durchboxen muss im Konkurrenzkampf um das Wohnen. Das ist doch krank.